Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Ich bin Albina wurzels freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und jetzt habe ich diese zwei Vergleichsbilder, was ich Ihnen sozusagen zeigen wollte. Einmal mit Metallic Farben und ohne Silikonöl. Wie öffnen sich die Zählen mit der Technik äh, Flip Und einmal mit Silikonöl, mit gleicher Technik, mit gleichen Farben. Einmal haben wir da sozusagen dieses grün das ist lukas grill dann sieht man hier und hier hatten wir metallic Gelbgrün. und wie ihr seht die silikonöl macht die poren ein bisschen größer wenn wir metallic farben sozusagen benutzen dass es so wie kleine perlen sie im ganzen bild erscheinen ja sonst war die gleiche Technik, die gleiche Farbung, die gleiche Mischung und so unterschiedlich können die Bilder aussehen. Wenn es euch meine Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram und bei Facebook Dara Kunstschule, äh, markieren Sie mich, äh, empfehlen Sie mich weiter und ich, wenn ihr Fragen habt, dann immer gerne. Ja, und ich freue mich auf eure Bilder, auf eure Kommentare, auf eure Fragen und als nächstes kommt jetzt noch ein Bild, weil wir haben gesagt, okay, das gefällt mir, aber sowas ähnliches mit der Farben, aber weniger weiß und wir machen jetzt ein Video, wo wir Open Carp und Flip Carp Technik auf ein Leinwand gießen und dann schauen wir mal, was es rauskommt. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald, eure Dara.